Die Frage nach dem, was hinter Unendlichem liegt, ist eine komplexe und tiefgründige Frage, die von verschiedenen Disziplinen auf unterschiedliche Weise behandelt wird. In der Mathematik wird der Begriff, Unendlich, als ein Konzept verwendet, das die Vorstellung eines unendlich großen oder unendlich kleinen Wertes beschreibt, der sich jenseits unserer Vorstellungskraft befindet. Mathematisch gesehen gibt es keine, Hinterseite, von Unendlichem, da es ein Konzept ohne Ende oder Grenze ist. In der Philosophie wird das Konzept des Unendlichen oft als Teil der metaphysischen Diskussionen über das Wesen der Realität, des Seins und des Universums behandelt, einige Philosophen argumentieren, dass das Unendliche ein fundamental unerklärliches Konzept ist, während andere es als eine notwendige Bedingung für die Existenz von allem betrachten. In der Physik ist das Unendliche oft mit dem Konzept der Singularität verbunden, das Auftritt, wenn unsere physikalischen Gesetze nicht mehr gültig sind und die Größe oder Energie eines Objekts unendlich wird. Einige Theorien der Physik, wie die Stringtheorie, beziehen das Unendliche als einen Teil ihrer mathematischen Formulierung mit ein. Insgesamt bleibt das Konzept des Unendlichen ein rätselhaftes und faszinierendes Thema, das von verschiedenen Disziplinen auf unterschiedliche Weise behandelt wird und noch viele Fragen offen lässt.